So, hallo ihr Lieben, jetzt ist du schon mal, Herr Jungs, und so weiter und so fort. Ähm, was jetzt gleich kommt, ist glaube ich wieder, äh, ansatzweise geht es auch wieder um Dreiecke, glaube ich. Was ich zu dem Zeit, zu dem Punkt nochmal sagen wollte, ich versuche ja schon so eine bunte Mischung zu machen an Mails ähm, und wähle so ein bisschen aus, weil ich viele Mails ja auch umsonst beantwortet, aber es gibt auch die Möglichkeit, ähm, bezahlte Antwort zu buchen per Mail oder auch als Video und das ist hier der Fall und dann wird es natürlich auf jeden Fall gemacht, ne? das ist natürlich klare Sache, da könnt ihr euch aussuchen und das wollte ich nochmal gesagt haben, das kann man dann im Prozess dann auch ankreuzen oder ähm, beziehungsweise buchen. So, also, äh, an dem Titel des Videos werdet ihr dann sehen, worum es genau geht. Äh, lieber Christian, ich bin seit geraumer Zeit ein treuer Zuschauer deiner Videos, also eine Zuschauerin, und danke für deine Arbeit. Meine Situation ist folgende. Ich war 16 Jahre in einer festen Beziehung, davon die Hälfte verheiratet, inzwischen ein Paar geschieden. Ich bin Anfang 40, mittlerweile aus der langen Beziehung habe ich einige Kinder, alleinerziehend, da der Vater mit seiner neuen Lebensgefährtin weit weggezogen ist und keinen Umgang mit den Kindern wünscht. Okay. Ich bin beruflich in leitender Position und habe als Alleinerziehende wenig Zeit. Dennoch einen stabilen Freundeskreis und gelte als tough und unabhängig. Kurz vor meiner Trennung lernte ich einen Mann kennen und verliebte mich. Es war mir klar, dass ich ihn nicht monatelang betrügen kann, um herauszufinden, ob die neue Beziehung tragfähig ist. Ich war in meiner Ehe schon lange unglücklich. Ich überließ meinem Ex-Mann das gemeinsame Haus und versuchte die neue Beziehung zu stabilisieren. Ja, jetzt ist immer die Frage mit drei, also jetzt wissen wir natürlich nicht, wie lang der Überschnitt ist, also was ich natürlich schon mal, also es, es gibt natürlich manchmal zwischen Beziehungen, hoffentlich kurze Übergänge, das ist vielleicht auch nicht so ganz unnormal, da muss man jetzt nicht, also wenn, wenn man jetzt jemanden kennenlernt und verknallt sich in den und trennt sich dann schnell, das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt ein Dreieck, so, ne. also das kommt halt vor, so, ne. Ähm, und habe ich jetzt auch mal so verstanden, dass du das nicht als Dreieck gestaltet hast. So, Okay, gucken wir mal weiter. Äh, es stellt sich heraus, dass mein neuer Partner kein Interesse an einem gemeinsamen Familienleben mit mir und den Kindern hatte. Ja, auch schon dein Alter, ne? Also könnten wir auch wieder gucken, ob das eventuell, vielleicht sind die Männer einfach so schlecht oder ist es ist auch ein liebeship thema vielleicht, also ein Beuteschema-Thema. Ähm, er sagt, er sei so glücklich mit mir und habe endlich gefunden, was er lange suchte. Ja, aber seine Kinder gehören ja auch zu dir. Ne? Ich war seine Ratgeberin und er träumte von einer gemeinsamen Zukunft. An den Wochenenden und Urlauben war ich jedoch allein mit den Kindern. Ich stellte kaum Ansprüche aus, stolz zu die zu wirken. Ja, das klingt so ein bisschen so, wie so häufig auf diesem Kanal. Du im Pluspol, die Männer im Minuspol. Du machst zu viel, die Männer zu wenig. Da muss man dann wieder ansetzen. mit, Eigentlich, wie gesagt, ich empfehle immer, Modul 1 erstmal zu machen, dass man, dass man so einen Startpunkt hat, mehr in die Selbstliebe gehen, selber ein bisschen egoistisch werden, äh, deine Ansprüche klarziehen, äh, sich nicht abspeisen lassen, äh, Standards wichtiger als der Partner, das wäre dann so der Weg. Ne? Er integrierte mich in seine Familie und gab mir das Gefühl, das ernst zu meinen. Dennoch war mein Bauchgefühl von Anfang an alarmiert. Bauchgefühl ist immer... Sehr gut drauf zu hören. Ich fand eine Menge Relikte seiner Ex-Freundin in seiner Wohnung. Also gut, aber bis hierhin, äh, ich meine, bist integriert in seine Familie, könnte man jetzt auch sagen, fragen: So ein bisschen seid ihr so richtig kompatibel, oder sich überhaupt nicht für deine Kinder interessiert? Aber ansonsten, das ist natürlich schon eine krasse Sache. Aber ansonsten, ja, gut, Relikte der Ex-Freundin. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele, ob er da einen Altar hat oder so ähm, aber ja. Er mochte es nicht, äh, wenn ich eigenständige Entscheidungen für mich und meine Kinder traf. Er setzte mich oft herab. Ich sei egoistisch und stur und dabei versuchte ich unsere Beziehung als eine Art Inselbeziehung zu handhaben. Ja, du versuchst ihm jetzt alles recht zu machen. Das ist ja was wir ganz oft sehen in den E-Mails. Du versuchst ihm alles recht zu machen. Äh, er macht sein Ding und ist nicht groß kompromissbereit. Ähm, und mal, also, sorry, also du brauchst auf jeden Fall einen Freund, der akzeptiert, dass du Kinder hast. Da muss ja nicht die ganze Zeit um die rum sein. Aber wenn du dich um meine Kinder kümmerst und, und er dann sauer ist, also, das, das geht ja gar nicht, ne? Er wollte nicht mal meine Blumen gießen, als ich eine Woche verreist war. Ja, das sind so Sachen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen... Also das wäre für mich auch zum Beispiel kein Freund oder keine Freundin, die meine Blumen nicht gießen würde. Wenn ich sagen würde, boah, das ist jetzt meine beste Freundin und so und die gießt meine Blumen nicht. Wenn ich im Urlaub bin, dann würde ich denke, ey, sorry, fick dich, ey, also wirklich, okay, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen grob. Also äh, würde ich denken, entspricht nicht meinen Standards und dann muss man sich ja nicht gleich jetzt abschießen, aber dann, ja, dann haben wir eben eine... Ja, weiß ich nicht, eine ganz distanzierte Beziehung, äh, fertig. Und das gilt ja für Partner auch, ey, mal ganz ehrlich, ey, du bist zusammen und äh, du fährst mal in Urlaub und dann wird, wenn du gießt dann weiß ich nicht, ist dein Partner so egoistisch, dass er deine Blumen nicht gießt. Was willst du damit? Ich weiß, ich weiß es nicht, was man damit will, aber gut. Da frage ich mich immer, was ist denn das Positive, die, weiß ich nicht, fünf Minuten SEX, die man dann im Monat hat, irgendwie. also wo ist das Positive, ne? Ähm er warf mir vor, ich hätte zu wenig Zeit und würde mich nicht genug melden. Ja, du hast mehrere Kinder und wie gesagt, vielleicht seid ihr ja einfach nicht kompatibel, ne? aber wie gesagt, du meldest dich nicht genug, aber er gießt nicht mal deine Blumen, das passt einfach nicht zusammen, ne? Schließlich stellte ich sich letzten Sommer heraus, dass er von, von Beginn unserer Beziehung an eine Zweitbeziehung hatte. Oh, das hätte ich jetzt auch nicht kommen sehen. Okay, eine Frau, die ihm anscheinend immer zur Verfügung stand, da langzeit krank geschrieben und er sagte, mit sehr labilem Charakter. Ja, das spielt ja alles keine Rolle. Das ist natürlich fucking asozial. Sorry, muss ich einfach sagen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Was denken die Leute? Aber gut, wir können uns jetzt unendlich über den aufregen. Äh, ich weiß nicht, wie du weiß nicht, wie du das hättest kommen sehen. Weiß ich nicht, außer jetzt das Bauchgefühl vielleicht. Aber trotzdem, du solltest echt an deinen Beuteschimmer gehen, auf jeden Fall. Und äh, ja, vielleicht nicht so bad guys daten. Und äh, vielleicht solltest du mehr Wert legen auf Loyalität und allgemein Nettigkeit. Wird ja immer, äh, ich denke, viele Frauen haben Schwierigkeiten hier, Klar, es wäre auch schwer zu finden, aber nette Männer zu daten, also so, also Männer hier aber auch, so ist werden dann immer die Bad Guys, die Femme Fatals gedatet. Und wie gesagt, ich kann es verstehen, das ist irgendwo interessant und vielleicht war Mami und Papi schon so, nur irgendwann muss man sich davon mal lösen und muss sagen, es tut mir nicht gut, ich werde immer wieder verarscht und äh, ich bin immer wieder äh, die Nette, du ja auch, du bist die Nette, versuchst es möglich zu machen und du wirst einfach von A bis Z verarscht. Ne? Und da muss man, das ist wirklich der Aufruf vom Universum, also ihr könnt jetzt ewig auf dem anderen rumhacken, das wird nichts bringen. Aufruf vom Universum, äh, einfach mehr an sich zu denken, mehr an sich denken, egoistischer sein, nicht auf so eine Art, aber sich, also sagen wir mal, mehr Selbstliebe, äh, sich selbst viel wichtiger nehmen, knallte Standards, das ist der Aufruf vom Universum an dich, ne? Er meinte, er hätte ihr nie sagen können, dass er eine Beziehung mit mir habe, dass da sie das ihrer psychischen Gesundheit nicht guttun würde. Also das ist so fucking egoistisch, sorry. Er sagt jetzt, äh, ich meine, das muss man erstmal bringen, sowas zu sagen irgendwie, ne? Also, aber was es mit dir macht, das spielt jetzt gar keine Rolle. So, ne? Das ist... Das ist, das ist wirklich so eine krasse Begründung. Ja, sorry, ich konnte meine Ex-Beziehungen nicht aufgeben, weil die so ein bisschen labil sind. Und das musst du auch verstehen, dass ich die weiter pimpern muss. Neben dir, so also einfach aus Verantwortung, aus Verantwortlichkeit. Und, und du machst jetzt noch Ärger. Wie kannst du nur <lacht> ich, ich kümmere mich um Mental Health in der Welt irgendwie, so qua meiner Sexualität. Und du ähm Verstehst das nicht? Boah, das ist, schon echt, das ist schon echt krass. Das ist echt richtig krass, Alter. Okay. Äh, ich war so im Schmerzen letzten Sommer und ging auf Nullkontakt. Absolut. Schließlich erreichten mich mehrere E-Mails im Spam-Ordner. Was ist das für ein Nullkontakt, wo ihr in euren Spam-Ordner guckt? Wieso guckst du überhaupt in einen Spam-Ordner rein, wenn du auf Nullkontakt bist? Ich verstehe das immer. Das ist, wie man sich selbst verarscht. ne? Ja, ich habe ihn ja geblockt. Und dann ach, müssen wir nicht mal wieder gucken, was mit Spam-Ordner ist. Es sei denn, äh, du musst da sowieso reingucken, aus irgendwelchen Gründen. Dann solltest du eine E-Mail-Regel erstellen, dass diese E-Mails direkt gelöscht werden und gar nicht in den Spam-Ordner kommen. Da kann man ja Mails einstellen in seinem E-Mail-Programm. Das ist so die Punkt, wo man sich immer wieder ein bisschen verarscht. So, ne? Also total verständlich. Ich kenne also ich, ich persönlich ich kenne das alles, <lacht> ähm, aber ich glaube ich habe immer noch ich habe die in irgendeinen Ordner geschickt, habe ich nie wieder reingeguckt, was kann ich überhaupt noch gibt äh, und ja ist auch nicht mal im Spam gelandet bei mir, ne? Weil der Umständen guckt man doch rein und liest da den Scheiß, ne? Ist dann gerade voll im Liebeskummer und dann naja traf ich mit ihm für ein klärendes Gespräch. Ich Leute, ich kann euch noch warnen vor klärenden Gesprächen. Gut, das scheint ja jetzt, außer dass er fucking illoyal ist, verträglicher Zeitgenosse zu sein, aber. Naja, ja, gut, ich, ich kann. Na, gut, es passiert halt, mein Gott. Ist ja auch. Hört sich erstmal so normal an, verständlich. Jedoch und... einfach nur für einen Eimer. Am Ende war ich schuld für seinen Betrug. Ja, das hat sich ja schon abgezeichnet hier, aber vielleicht musst du es einfach nochmal hören. Seitdem möchte er mich zu einem Neustart überreden. Ich sag ja, das ist das Gleiche, wie wenn du mit jemand essen gehst und der haut dir mitten im, im Essen, nimmt da seine Suppe, kippt die dir die über den Kopf, äh, schmeißt dir den Pudding ins Gesicht, äh, kotzt auf deinen dein Braten und dann kommt er eine Woche später und sagt, geh mal wieder essen. So, das ist eigentlich das. Äh, ne? Auf welcher Basis? <lacht> Und weiterhin muss da doch diese labilen Frauen oder die eine labile Frau, muss er sich doch drum kümmern. Das wird alles, äh, also ich verstehe den Punkt, du bist da jetzt im Schmerz, im Liebeskummer, liebessüchtig, ne? mach die fucking Kurse und was weiß ich, aber auf welcher Basis soll man da einen Neustart machen? Also der sieht es noch nicht mal ein. Das, ist, das wird genauso weitergehen und immer schlimmer werden, wie immer in diesen toxischen, letztlich ist es ja jetzt auch eine toxische Beziehung, ja. Äh, aber ich weiß, dass ich da noch drauf zahlen würde. Oh, gut, okay, dennoch hänge ich emotional an ihm, ja, das passiert, wenn wir länger mit Menschen zusammen sind und mit dem Batchport haben, dann entwickelt sich eine Bindung, also man kann auch zu äh, Menschen eine Bindung haben, die, die sehr schlecht für einen sind, <lacht> das wissen wir alle hier, und, ähm, das ist so, Da die Bindung fragt da leider nicht nach und vor allen Dingen so, gibt ja auch, äh, hier gibt es auch ein Video von mir, ähm, wie heißt das? Stockholm-Syndrom, Ne, man kann auch Bindungen zu seinen Geiselnehmern haben und was weiß ich, Ne, gerade zu denen. Und Aber ja, das ist verständlich, aber das Witz lässt sich lösen. Mach Modul 0. Äh, ich verliebte mich in ein falsches Bild. Er stellte nicht mal klar, dass er den Kontakt zu seiner Frau gänzlich abgebrochen hat. Ja, das wundert mich jetzt gar nicht. Er gab auch zu, auf verschiedenen online Ach, Leute hört auf und Online-Dating-Plattform unterwegs gewesen zu sein oder die Beschädigung brauche. Ja, guten Weg, gute Reise, hier ist dein Koffer. Gar nicht in so eine Wut gehen, einfach nur sagen: Okay, also emotional, asozial oder wie auch immer, das ist vielleicht, vielleicht ist das mögliche diese Wörter nicht so hart. Also ähm, keine Standards, illoyaler Mensch, Lügner, hier ist dein Koffer. Und tschüss und gar nicht, ich würde auch nicht zu sehr in so eine Wut gehen, weil, weiß nicht, vielleicht ist mal irgendwann mal ein, im Leben eine Position, wo man selber so einen Scheiß baut und merkt es irgendwie nicht so richtig. Äh, und da muss man auch mit klarkommen, deswegen einfach nur sagen, ja, okay, dieser Mensch ist so an dem Punkt, der ist scheinbar nicht sehr bewusst, äh, verhält sich dann äh, aufgrund dieser Basis äh, sehr fragwürdig und möchte einfach nichts mehr zu tun haben. Fertig, so würde ich das angehen. ne? So, das ist das Mindset so, ne? Ähm, kann es sein, dass es Menschen gibt, denen ein Partner niemals genug ist? Ja. Das sind halt diese sehr minuspoligen, egoistischen Menschen, aber die haben natürlich auch, müssen wir jetzt nicht alles auftrödeln, die haben natürlich auch eine Geschichte und ähm, ja, vielleicht auch schlechte Kindheit gehabt, und was weiß ich, und dann kommt man vielleicht dazu. Und äh, wie gesagt, das ist auch für mich ist es auch oft Unbewusstheit. Das ist für mich oft nicht so boshaft. Das Ding ja viele, sind immer so boshaft ist. Für mich ist es unbewusst. Ne? Aber musste muss sich ja nicht mit, ähm, weiß nicht, vielleicht ist es auch bewusst, wo, ich weiß es nicht, ich kenne Menschen nicht, Es ist schon krass wieder hier. Aber würde ich mich gar nicht mit auseinandersetzen, warum und wieso er das macht, sondern alles klar, es entspricht nicht meinen Standards. Und äh, ja, das gibt es. Und die meinen, viele Menschen, die so sind, sehen auch gar kein Problem damit, weil sie meinen, es steht ihnen irgendwie zu. Und die wirklich, also kann sein, dass er wirklich denkt, er macht eigentlich nichts Schlimmes und das, dass er wirklich nicht versteht, wo dein Problem ist. Das ist durchaus möglich, aber es spielt alles keine Rolle. Deswegen haben wir ja dieses System von Standards und Dealbreakern, Modul 1, damit man sich nicht mehr überlegen muss, warum jemand das macht, sondern du einfach aufgrund des Verhaltens eines anderen Menschen deine Schlüsse ziehst, Gar nicht in so eine Emotionalität reingehst und ja, weggehst, dann in diesem Falle, ne? Die nur Ansprüche stellen und nicht wissen, was, was sie ihren Partner mit ihrem Betrug antun. Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn er wirklich vielleicht so eine emotional instabile Frau noch hat. Wie wäre das denn für die, wenn die feststellt, er eine andere? Also, das ist. Ah, oh, das ist einfach. Aber Menschen sind so. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Man kann sich nur ents selber entscheiden, sich aus diesem. Ähm, toxischen Brunnen, wie ich immer sage, auszusteigen und zu sagen, macht ihr immer euer Ding weiter, ich bin ja raus und zu sagen, okay, ich gehe nicht mehr auf so einen Dopaminen- Kram hier ein und äh, muss nicht mehr beweisen, dass ich gut genug bin und macht einfach nicht mehr mit und die Schmerzen, die da erstmal hochkommen, dass ich jetzt vielleicht jetzt wieder Single bin, die kriege ich schon gewuppt und dann programmiere ich mal meinen Liebeschip so langsam um und ähm, dann gucken wir mal, wie es weitergeht und das ist das ist alles eine Reise, ne? Und du hast jetzt eine weitere Etappe deiner Reise absolviert, bist hier gelandet. Alles gut, sei nicht, sei nicht sauer auf dich irgendwie und nur wirklich, gibt da keine Energie mehr rein, ne? Äh, die sich als gute Menschen und bezeichnen und ständig Geheimnisse mit sich Ja, das gibt es und sehr, sehr viel. Und ich kann, ich persönlich kann ich nur sagen wenn mir ein Mensch begegnet, der sagt, er ist ein guter Mensch und äh, er ist 100% empathisch, das Red Flag Rising, sage ich nur, nicht, dass es nicht stimmen könnte, nur da sind bei mir alle fucking Alarmglocken an, wenn ich sowas höre. gerade die Menschen, die wirklich schlimme Sachen machen, sehen sich selber als gute Menschen, ja. Das, das, deswegen habe ich eben auch gesagt, das ist häufig Unbewusstheit und nicht intentionale Bosheit. So, ne? Das ist nicht so intentional. Das denkt er wahrscheinlich wirklich. Ne? Und, aber wie gesagt, bevor man zu sehr auf anderen rumhackt, äh, jetzt nicht, trifft jetzt nicht dich, aber so ganz allgemein. Vielleicht hat man selber auch blinde Flecken, die man nicht sieht. Ne? So, also man sollte immer wieder vorsichtig sein, bevor man, man sollte auch gar nicht so viel über andere Menschen urteilen sondern nur für sich beurteilen, das tut mir nicht gut, ne, weil jeder steht an seinem Weg und ihr seid jetzt ein Stück gemeinsam gegangen, das ist ein bisschen dein Aschengel gewesen hier auch, bringt dich vielleicht total in deine Kraft jetzt, dann habt ihr vielleicht sogar was Gutes gehabt. Deswegen beurteilt bitte nicht andere Menschen, auch wenn ich jetzt so sage, ich finde das Verhalten irgendwie nicht sozial oder asozial. Das Verhalten ist ja auch, ist ja auch so, ne, aber ich, ich, ich persönlich möchte eigentlich Menschen nicht mehr Beurteilen oder verurteilen. Es ist, wie es ist. So, ne? Und du triffst deine Entscheidung, ob du mit denen Zeit verbringen willst oder nicht. Und die sind dann am ganz anderen Punkt. Vielleicht können wir gut vorstellen, dass er einfach unbewusst ist und sieht das nicht. Und ja, und dann er bricht ja hier kein Gesetz. ne, so, ne? Äh, Dann ist das eben die Art, die er lebt. Das hast du jetzt rausgekriegt und dann gehst du eben, ne? Fertig, ne? Aber wie gesagt, für mich ist, wenn Menschen sagen, sie sind. Gut Mensch also ich würde das über mich nicht rausbringen, weil ich mal, oh Gott, man weiß immer gar nicht, wo man doch mal ähm, weiß ich nicht, meine Schattenseite lebt und, und weiß ich nicht, ich will das auch gar nicht sein, ich aber gut, ich muss nicht über mich reden jetzt. Aber es geht darum, mehr Bewusstheit zu generieren und wenn mir Menschen gegenüber kommen, habe ich auch heute jemand gelesen, hat sich jemand selbst beschrieben, hat gesagt, ja, ich sehe 80 gut aus und bin 100 empathisch. Also wenn jemand sagt, ich bin 100 empathisch, fucking Red Flag, ey. Für, für mich, aber... Oder zumindest muss jetzt nichts heißen, aber Alarmsignal rot irgendwie so. Ne? Weil ich glaube, die Menschen, die wirklich äh, sehr empathisch sind und sehr zurückhaltend und auch mal ein bisschen demütig sein können, in a good way die tragen das nicht so vor sich her. Ich bin der größte Empath der Welt. So, ne? äh, ich danke für deine Ansicht und von Herzen alles Gute für dich. Auch von Herzen alles Gute für dich. Und ich wünsche auch von Herzen alles Gute für deinen Partner. Und dir sollte, denke ich, getrennte Wege gehen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.